Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video, heute mit den neuesten Quartalzahlen des größten europäischen Tech-Konzerns ASML. Der niederländische Chip-Konzern hatte heute Morgen vor Börsenbeginn die Zahlen des ersten Quartals bekannt gegeben und kommen wir direkt auch zu den nackten Zahlen. Der Umsatz von ASML stieg in den ersten drei Monaten des Jahres von 6,43 Milliarden Euro im Vorquartal auf 6,75 Milliarden Euro. Dabei lieferte ASML 100 Lithografiesysteme aus. Und diese Lithografiesysteme, falls ihr das nie sagt, sind halt äh, Maschinen, die zur Herstellung von Halbleitern benötigt werden. 96 der 100 Lithografiesysteme äh, waren dabei Neuanfertigungen. Die Nettobestellungen sanken auf 3,75 Milliarden Euro. Auch im Vergleich zum Vorquartal lagen diese deutlich niedriger. Analysten hatten zwar angesichts des anhaltenden Abbaus überschüssiger Lagerbestände der Chip-Hersteller mit einem Rückgang gerechnet, jedoch nicht in diesem Ausmaß. Die Bestellflaute könnte sich also negativ auf die Umsätze im aktuellen und kommenden Jahr auswirken. Diese Befürchtung hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass trotz der an sich guten Zahlen und auch teilweise die Überwartung übertreffenden Zahlen im ersten Quartal die Aktie heute um ca. 3% nach der Veröffentlichung der Investor Relations einbrach. Es gibt allerdings auch ja, relativ optimistische Stimmen. Gemäß einem Analysten von JP Morgan könnten die Markterwartungen 2023 und 2024 nach wie vor erfüllt werden, ähm, unter der Voraussetzung, dass Bestellungen nicht storniert werden. Kommen wir jetzt zurück zu den vorliegenden Zahlen. Die Bruttomarge von ASML sank im Quartalsvergleich von 51,5% auf 50,6%, fiel aber dennoch besser aus als prognostiziert. Unter dem Strich verdiente der Konzern knapp 2 Milliarden Euro, verglichen mit 1,8 Milliarden Euro im Vorquartal. Gegenüber dem Vorjahr konnte das Unternehmen seine Kennzahlen auch ebenfalls deutlich verbessern. Der Gewinn pro Aktie stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 Cent auf 4,96 Euro. Was auch im Rahmen der Bekanntgabe der Zahlen interessant hervorzuheben ist, dass im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im ersten Quartal Aktien im Wert von 400 Millionen Euro zurückgekauft wurden und das ASML für das Jahr 2022 eine Dividende pro Aktie in Höhe von 5,80 Euro auszahlen möchte, unter Berücksichtigung der bisherigen Teildividendenzahlungen oder Zwischendividendenzahlungen wie auch immer man das nennt, beträgt die Schlussdividende, die jetzt noch ausgezahlt werden würde, 1,69 Euro pro Aktie. Das waren soweit die wichtigsten Neuigkeiten zu ASML für Zahlenupdates weiterer Aktien. Abonniere gerne den Kanal. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao!